Kann ich in Starter String-Variablen in numerische Variablen umwandeln? Folgendes Beispiel: Wir haben eine Variable, die Informationen zu dem Einkommen von Befragten enthält, und zwar wurden dafür drei Einkommensgruppen gebildet. Die Einkommensgruppe 1 ist in der Variable mit dem Buchstaben a kodiert, die Einkommensgruppe 2 mit dem Buchstaben b und die Einkommensgruppe 3 mit dem Buchstaben c. Dafür erstelle ich mal einen kleinen Mini-Datensatz, mit dem wir gleich arbeiten können. Ich gebe hier einfach mal den Buchstaben A ein. Einmal B und einmal C, sodass wir also eine Variable jetzt haben, die äh, drei Fälle enthält. Und zwar eben einmal einen Befragten oder eine Befragte in Einkommensgruppe 1, kodiert mit dem Buchstaben A. Einmal Einkommensgruppe 2 und einmal Einkommensgruppe 3. Und der Variablename ist war1, den lasse ich hier so. Jetzt machen wir folgendes. Wir ähm, brauchen jetzt den Encode-Befehl, um diese Variable von einer String-Variable in eine numerische Variable umzuwandeln. Und um dann sie für statistische Analysen nutzen zu können. Wir schauen uns einmal kurz die Hilfe zum Encode-Befehl an. Da sehen wir hier in der Syntax, wie der Befehl aufgebaut ist. Und zwar Encode, dann der Variablename. Das ist die String-Variable, die ich dort verwenden möchte. Und dann schreibe ich Komma-Generate und in Klammern den Namen der neuen Variable, also der numerischen Variable. Das sieht dann folgendermaßen aus in diesem Beispiel. Encode war 1, generate in Klammern war 1 unter Num. Das heißt, ich benenne diese neue numerische Variable mit diesem Variablenamen. So, jetzt schauen wir uns mal das an. Hier steht zunächst mal, dass der Befehl ausgeführt wurde. Dann gebe ich hier Edit ein, um nochmal in den Dateneditor zu gucken. Und dann sehe ich jetzt hier, dass die Variable, die neu erstellt wurde, hier neben die bereits bestehende Variable im Datensatz geschrieben wurde. Und dass wir dort jetzt nicht mehr in Rot, sondern in Blau die Buchstaben ABC stehen haben. Zunächst mal kann man daran erkennen, dass das hier Rot angezeigt wird, dass es sich bei dieser ersten Variable um eine String-Variable handelt steht auch hier unten beim Variablentyp, str, und das daneben, die war 1 num ist jetzt eine numerische Variable. Hier beim Typ steht long, das ist eine der Variablentypen für numerische Variablen. Die Frage ist jetzt, warum steht jetzt hier trotzdem abc? Wir möchten ja eigentlich gerne bei numerischen Variablen Zahlen vergeben, also hier 1, 2, 3. Die Lösung ist äh, folgende, eigentlich wurden hier tatsächlich schon Zahlen angelegt, das kann man hier oben erkennen. dass wir Hier haben wir eine 1 stehen. Wenn ich hier auf das B klicke, steht hier eine 2. Wenn ich hier auf C klicke, steht eine 3. Das heißt, in Wirklichkeit wurden diese Buchstaben hier schon in Zahlen äh, umcodiert. Und zwar eben äh, einfach in alphabetischer Reihenfolge. Das heißt, wenn ich hier, äh, wenn Starter hier das A sieht, äh, da es äh, alphabetisch vor B und C liegt, wird da die 1 zugeordnet. Dem B wird die 2 zugeordnet und dem C wird die 3 zugeordnet. Hier stehen jetzt ähm, trotzdem die Buchstaben, weil Statter noch einen zweiten Schritt äh, vornimmt. Und zwar werden diese äh, die Zahlen in der numerischen Variable mit Wertelabels versehen. Die, äh, und diese Wertelabels entsprechen genau den Buchstaben oder auch eben den, den Wörtern, die da eingegeben wurden bei der String-Variable. Das heißt, im Prinzip ist schon alles geschafft, was ich haben möchte, nämlich eben... Ich wurde, es wurde in eine numerische Variable umgewandelt und es wurden auch schon direkt die entsprechenden Labels vergeben. Um allerdings da ähm, jetzt nicht verwirrt zu werden, kann man das natürlich ähm, sich auch mal so anschauen, dass man sowohl die numerischen Codes als auch die Wertelabels anzeigt. Und dazu ähm, ist dieser numLabel-Befehl hier ähm, zu verwenden. Wenn ich diesen numLabel-Befehl einmal Ausführe und dann den Tabulate-Befehl, dann sieht das Ergebnis folgendermaßen aus. Dann sehe ich jetzt hier in meiner Häufigkeitstabelle, dass beides angezeigt wird: hier der numerische Code 1 und das dazugehörige Wertelabel A, 2 mit B und 3 mit C. Wenn ich jetzt die Wertelabels verändern möchte, kann ich das natürlich tun. Dafür habe ich hier den Befehl schon vorbereitet in, in meinem Du-File. Und zwar möchte ich gerne, dass die Einkommensgruppen nicht mit ABC ähm, gelabelt sind, sondern mit Einkommensgruppe 1, Einkomm Einkommensgruppe 2 und Einkommensgruppe 3. So, das führe ich jetzt einmal hier zusammen aus. Und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Dann habe ich jetzt hier stehen Einkommensgruppe 1 mit der Häufigkeit Einkommensgruppe 2 und Einkommensgruppe 3. Somit habe ich jetzt eine numerische Variable erstellt, mit der ich dann weiterarbeiten kann.